Du gibst mir jetzt sofort das Brötchen her und arbeitest weiter. Mein Gott! wieder der Job. Bist du dir so ganz sicher, ob du auch wirklich an alles gedacht hast heute auf der Arbeit? Ich weiß ja nicht. Nein, du entspannst jetzt nicht. Du denkst jetzt mal darüber nach, dass es dem Herrn auf der 12 heute echt schlecht ging. Schön, dass du wieder zu Hause bist. Du sag mal, ähm, hast du äh, nach der Operation auch die Infusion von der Frau Müller alle eingetragen? Nein? Oh Mensch, du hast schon wieder die Hälfte vergessen. Warum bist du denn so k.o.? Hey, hallo, jetzt steht doch mal endlich aus, sonst kommst du zu spät zum Spätdienstmensch. Boah, was bist du träge geworden? Ich will nicht zur Arbeit. Oh, scheiße, ich muss da noch anrufen. Oh, ich hab das voll vergessen. Nee, heute nicht. Hi, Lena, hi. Ja, ich weiß, ich habe schon seit drei Stunden Feierabend, aber du, äh, könntest du vielleicht mal nachgucken? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Infusion von Herrn Müller eingetragen habe. Schaust du bitte einmal kurz nach? Nee, ich habe keinen Bock heute. Wenn du gerade schon mal dabei bist, könntest du mal gucken, ob ich den PC hinten im Medikamentenlager auch runtergefahren habe? Und du sag mal, könntest du vielleicht mal hinschauen, ob ich der Frau Wiegand die Telefonkarte eingesteckt habe? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Warum? Ja, äh, ach übrigens. Und guck bitte einmal auf der 12, ob die drei Männer, ob ich die alle, ob ich denen alle äh, Klexane gespritzt habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mm -mm. Oh, ich bin auch so, ich bin ein Dussel geworden. ne? Ich vergesse alles. Oh, ich habe keinen Bock. Ja, wir telefonieren schon seit einer halben Stunde, Lena. Ich weiß, ich weiß. Ähm, aber könntest du bitte noch einmal ganz kurz eingefallen für mich tun? Könntest du bitte gucken, ob ich den Herrn Schulz auch tatsächlich in den OP gefahren habe? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Lena, äh, bevor ich auflege, sorry, bevor ich auflege, äh, schau bitte nach, ob ich meinen Kopf zufällig auch auf der Arbeit vergessen habe. Ich bin in den Gedanken immer noch bei euch. <lacht> ja, ich weiß, ich habe Feierabend. Sorry. Nach diesem Dienst heute gönne ich mir erstmal was richtig Leckeres zu essen. Oh, erstmal schön was kochen. Ich gehe jetzt erstmal schön duschen, mucke mich richtig ein, Joggingputz an und dann lese ich erstmal ein richtig gutes Buch. Nach diesem Frühdienst könnte ich erstmal locker 10 Stunden schlafen. Ich bin so fertig, ey ich raff mich jetzt noch auf und ich gehe jetzt noch eine halbe Stunde spazieren. Ich glaube, das tut mir mehr gut, als wenn ich jetzt schlafen gehe. Du musst aufhören, das mit nach Hause zu nehmen. Lass das doch auf dem Weg nach Hause schon raus. Irgendwie, keine Ahnung, schmeiß dein Lieblingslied an, Kopfhörer rein oder mach im Auto die Musik auf volle Pulle. Und dann hörst du dein Lieblingslied und dann lässt du da schon mal diese Gedanken von der Arbeit so lange raus. Das hilft mir persönlich immer richtig gut. Kommst du nicht aufs Klo? Kommst du nicht aufs Klo? Du gibst mir jetzt sofort das Brötchen her und arbeitest weiter! Mein Gott! Kein Eingang aufs Klo! Sorry! Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! ey her mit dem Glas! Hier wird nicht getrunken! Wie? Du kannst dich nach sechs Stunden Arbeit ohne Essen und Trinken oder aufs Klo gehen, nicht mehr konzentrieren! Hör mal! Du hast da einen falschen Wert eingetragen, du hast da einen falschen Wert eingetragen! Das hast du vergessen und das hast du auch vergessen! Wo bist denn du mit deinem Kopf? Die will sich jetzt hinsetzen und Pause machen. Moment. Ein Schluck nur, ein Schluck nur. Kann jetzt nicht aus, Klo. Okay, ich gehe später. Bitte, bitte nur ein Schluck. Was wollte ich denn jetzt noch? Ich Pause machen, muss arbeiten, kann ich Pause machen, muss arbeiten. Ich kann nicht Pause machen, ich muss arbeiten. Ich kann nicht Pause machen, ich muss arbeiten. Ja, hast du recht, bitte schön, ich arbeite jetzt weiter. Ich werde das jetzt so machen, dass ich alle zwei Stunden fünf Minuten nicht mal hinsetze, was trinke oder aufs Klo gehe. Alle zwei Stunden fünf Minuten. Ich finde, das sollten wir mal für uns alle einführen. Ich habe jetzt hier zwei Schalen, ja, einmal mit Nüssen, einmal mit Äpfeln. Einen stelle ich am PC, ja, da kann man immer zwischendurch mal reingreifen und die anderen stelle ich in die Küche, dass wenn ihr da mal vorbeilauft, einfach mal reingreifen und ein, äh, ein Essen. Leute, ich habe euch jetzt schon 20 Mal gefragt, ob wir uns jetzt endlich mal hinsetzen können, um eine Pause zu machen. Ich setze mich jetzt für 20 Minuten hin und esse mein Brötchen. Ja, äh, sorry, aber ich brauche jetzt Pause. Wir sollten das so machen, dass wenn wir Pause haben, dass wir das so einteilen, dass die ersten 5 Minuten der eine geht, wenn es klingelt oder wenn jemand an der Tür klopft. Die nächsten 5 Minuten gehst du da und die anderen 5 Minuten gehst dann du. So kann jeder wenigstens mal 5 Minuten für sich sitzen. Freunde, es ist... Ende. Die Ich-Komme-Gleich-Reihe ist hiermit beendet. Wir haben alle Folgen jetzt innerhalb von fast zwei Jahren, glaube ich, äh, haben wir jetzt das, alle Kapitel des Buches einmal durchgearbeitet. Und ja, so ein bisschen traurig bin ich ja schon, weil es hat echt Spaß gemacht. Das war aber immer mit viel Aufwand verbunden, aber es hat mir richtig viel Spaß gemacht, die Ich-Komme-Gleich-Reihe zu drehen. Ähm, und ich hoffe, dass ihr euch auch über diese Reihe gefreut habt. Die Christiane Fruth, das ist die, die das Buch geschrieben hat. Die Christiane hat mir Bücher zugeschickt, also von diesen Exemplaren, ich zeige euch die. Ein ganzes Paket Bücher mit äh, Ausgaben von Ich komme gleich. Da sind auch drei Geschenksets dabei, die sind so schön eingepackt. Hier sind auch noch ein paar mega coole Lesezeichen, ne? Lesezeichen äh, dabei. Äh, die Filmtablette. Und insgesamt habe ich, lass mich kurz zählen, äh, 1, 2, 3 Geschenksets und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher, also 10 Bücher, die ich an euch verlosen darf. Als kleines ist das Dankeschön, dass ihr äh, ja, zwei Jahre gewartet habt, bis alle Folgen abgedreht sind. Auch im Namen von Christiane, die hat sich auch riesig gefreut, dass das äh, Feedback zu diesem Buch so gut ist. Ja. Ähm, wie gesagt, zehn Bücher habe ich zu verlosen und zu verschenken. Das machen wir jetzt alles hier auf YouTube. Das ist diesmal mal keine Instagram-Verlosung. Ähm, was ihr dafür tun müsst, steht unten in der Infobox. Ja, ihr, ähm, ich erkläre es euch mal kurz. Die Verlosung geht insgesamt ab heute, wo das Video online ist, zwei Wochen. Ja, zwei Wochen geht dieses Gewinnspiel und ihr müsst mir bitte unten in die Kommentare euer lustigstes Erlebnis auf der Arbeit erzählen. Ob es mit einem Kunden ist, ob es mit einer Kollegin ist, äh, ob es mit, was weiß ich, einem Vorgesetzten ist oder irgendwie was, was euch auf der Arbeit passiert ist, was witziges, schreibt es mir bitte nur unten in die Kommentare, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Ähm, es muss auch nicht aus dem Pflegeberuf sein, ihr könnt aus allen Sparten mitmachen, wenn ihr dieses Buch gerne lesen möchtet. Ansonsten habe ich euch den Link auch unten in die Infobox gepackt zu dem Buch. Ähm, das gibt es bei Amazon und äh, ja. Ich bedanke mich für 24 Folgen. Ich komme gleich. Ja, wir beenden damit diese Reihe. Oh, so ein bisschen was, was zu Ende geht. Ne? Das ist doch schon ein bisschen schade. Schöne Grüße vor allem an Christiane, die dieses gute Buch geschrieben hat. Ähm, ja, vielen, vielen Dank an euch alle. Und äh, ja, macht euch noch ein äh, wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ich verabschiede mich, verabschiede mich, heißt das richtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geh zu Hause bei der Pipa Pipo Mach es dir bequem und hinterlass nen Abo Dann weißt du immer wenn sie etwas neues hochlädt Immer up to date und du weißt was geht